Nein, Emmy, wenn du das noch gewinnst, ich schwöre dir, ich raste aus. Ich raste eigentlich echt aus, wirklich. Ja, und ich krieg keinen Lock. <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, YouTuber-Zuschauer. Heute mal mit Emmy. Wir haben zwar schon eine Runde gezockt, aber da war ich irgendwie... Mehr als Scheiße und Emmy ist so gütig und spielt jetzt nochmal eine Runde mit mir, aber ihr seht einen kurzen Ausschnitt, wo ich richtig verkackt habe. Und hallo Emmy. Hi. <lacht> ich hab mir schon Stairs klar. Bist du so ein Stackkönig oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich kann mich auch flach bauen. Ah, du bist immer so schnell gewesen, deshalb habe ich verkackt, weil du immer so schnell bei mir warst. Ah, oh, du steckst dich auch? Dann stack ich ja, weil auch. du auch die ganze Zeit dich immer gesteckt hast und deshalb gewonnen hast. Ist das jetzt schon so ein Best of Three, oder nicht? Ja, ja. Ah, okay. Mann, du bist immer über mir. Ist dir mal aufgefallen? Ja, geil. Okay. Sehr nice, du bist runtergefallen. Yes, dir, ist dir hin. mal aufgefallen, dass du jedes Mal über mir bist beim One-Stack? Oh mein Gott, ich bin auch runtergefallen! Emmy. Mann, was machst du mit mir? Ich hab's gesagt, <lacht> Mann, ey... Bist du unten? Ey Emmy! Ja, du willst nicht veräppeln. Ja. Warum bist du nicht runtergefallen? Nee! Alles ja, kann! Ich also darf nicht mehr recken, Alter! Was machst du? Mann, Emmy! Ich heul! Oh, du bist was runtergefallen! Ich hab noch die Was oh, ist dein Ernst? Wieder ey. nur weil du jedes Mal über mir bist bei dem Scheiß, alter Emi. ich sweatte gerade so hart, Mäh, man. man ist es so lächerlich gegen dich zu spielen, weil du. Jedes Mal über mir bist. Du stackst dich immer so hoch. Ja okay, wir können auch One-Mine machen. Es ist eklig, ja? Dann lass mal One-Mine. Ah, die Map, die liebe ich auch. Hm. Oh. Und jetzt bau dich mal ein bisschen flacher, bitte. Danke. Ja okay. Du bist nämlich immer am Mond irgendwo da. Oh, du rasierst mich aber auch komplett. Boah, du bist auch schon in der Mitte. Nein! Emmy, ich muss dich jetzt holen. Ah, ich nice. nicht mal dran. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin gerade so angespannt. Das war nicht so schlau. Ja. Junge, oh Mann, ey. ey, gegen dich, ich verliere einfach. Ich habe keine Chance gegen Emmy. Emi ist einfach eine lebende Legende. Emmy oh. ist einfach zu gut. Meine Hände schwitzen immer so sehr, Alter, das regt so auf. Ich renne einfach zu dir. Hat er nicht gemacht? Ich muss mich zu zeigen. <lacht> <lacht> Oha, ja, aber selber. Oder hast du nicht mit Kopf gespielt? Dann war es überall. Okay, Emir. Okay, das wird nochmal spannend. Wenn du wüsstest, was ich dabei habe, Alter. Alter also ist keine Chance. Wenn du wüsstest, was ich dabei habe. Was hast du denn dabei? Nix. Goldschotten. Safe Copeland. Nein. Ich hab keine Pickles. Nein! Nein, Emmy, wenn du das noch gewinnst, ich schwöre dir, ich raste aus. Ich raste eigentlich echt aus, wirklich. Ja, und ja, ich krieg keinen Lock! <lacht> <lacht> <lacht> ja. Junge, verpiss dich! Nein, nein, nein, nein. Ich hab verloren. Ich hab so verloren. Was, machen? Was soll ich machen? Ich hab verloren. Ja, Nein. Mann! Ja, Mann, Emi! Ey, es ist, so es ist so schwer gegen dich zu spielen, du bist einfach viel zu gut. Oh Mann! Alter, ich hab so Schiss, Mann, du bist zu. Das war so dumm von mir, warum hast du mich nicht mehr dabei? Ey, mit dir zu spielen ist einfach viel zu spannend. Ich krieg nen Herzinfarkt. Wenn ich tot umkippe, bist du schuld, Emi. <lacht> Ey, Scheiße. Mann! Ey, ich hab so Angst Ey, vor Emi. Jetzt muss ich alles geben, jetzt darf ich mich auch stacken. Weil hey, nee. verliere ich. Oh mein Gott, ich rede fast nicht, weil ich so aufgeregt bin. Ich muss gegen Abby gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich bin schon in der Mitte. Ey, siehst du, er ist einfach viel zu schnell. Macht er immer kurz sein, äh, seine Hex an? Ja, Scafford's talk und so. Mit du, weißt, du weißt nicht mal, was das ist, oder? Auch wenn man einfach vor sich Blöcke bläst. Aber du weißt nicht, wie okay. man Hex installiert. Ja. Also erst die erst die Person darf ich das sagen, Emmy? Ja. Erst die Person, die äh, nicht weiß, wie man Hex installiert <lacht> und mich die gefragt sagen, hat. Ich da, ähm, sage das nur, damit die denken, ich habe keinen Hex. Emmy, also. hast du Hex? Ja. Weißt du, wie man es installiert? Ja. Soll ich dir erzählen? Ne? Ja. Also ja kommt Ich erkläre es euch jetzt, ja? Wie man Aber das installiert. Weil du musst einen Ordner erstellen, okay? Okay, das habe ich in der Schule ja? gelernt. Weißt du, wie man einen Ordner macht? Einen neuen auf dem Desktop. Ja, irgendwie sowas in der Boah. Ich hab gar kein Aim. Ich krieg dich nach rechts und du fliegst nach links. Oh ja. Mach ich ähm. Du musst halt einen Ordner erstellen, ja? desktop okay. dann musst du dort hinschreiben halt minecraft hack ne? also den ordner so nennen ja ich kann ihn auch einfach nein du musst den minecraft hack nennen den musst du dann später haben, okay. nee den musst du später in deinen minecraft Ordner ziehen dann musst du auf paint gehen hast du gehört ja ach egal ich brauche eh kein Next Was brauchst du man sieht es doch. Guck mal, ich hol mir nämlich jetzt ein... Oh mein. Nein! Ja! Alter Schwede. Ich war in halben Herzinfarkt. Dann wärst du schuld, wenn ich sterbe Ey, du gehst hier nicht drauf. Ich sterbe hier. <lacht> du bist noch jung. Ich bin schon zu alt. Ich muss bald in die Rente. Ja, du bist schon ein Opa oder was? Ich bin ein Opa. Ey, komm. Du kommst ja jetzt nicht schon wieder. Bist du ja, voll equipped? Ich nicht die meisten Herzen. Bitte, bitte. Oh, Ey, Emmy, du bist zu gut. Hör auf zu... Oh! oh. Nein! Hast du das gesehen? Ich Boah! Boah! Block Boah! und spring runter. Ich bin da. Ich Boah! zieh dich. Nein. Tschüss, Amy. Tschüss. Tüdelü. Ey, es ist so spannend mit dir, Ey, wirklich. Ich glaube, ich krieg echt gleich einen Erzinfarkt. Ich fühle mich wie so in so einer Meisterschaft oder so. Also. Ich, ich kaufe gerade so schnell ein und ich kaufe ich mein Inventar so schnell wie ich. fühle mich gleich wie. <lacht> Junge. Ich fühle mich echt gerade wie. Ich fühle mich echt als gleich Mitte. Es fühlt sich an, als ob das um so einen Pokal geht oder so. Was mit dir hier. Ja. Wie hier. Oh. Und wenn man verliert, wird dein was weiß ich... dein Leben gelöscht. Ja. Darfst du nie wieder Minecraft spielen. Da, dann oh. dann. Dann musst du deinen YouTube-Kanal. Boah, ja, du bist weg. Was habe ich gemacht? Du bist weg, Emmy. Ich hatte Kopfhörer dabei und wollte mich den Kopf. Nein. Ich Tschüss, Emmy. Alter, als wäre gerade Waro oder so. Ja. <lacht> es ist so spannend. Na, Abby? <lacht> Hör auf! Ah! Nein! Nein! Nein! Hör auf! Komm, hau ab! Komm, verzieh dich! Nein! Ich hätte das mit fast Einschlag! <lacht> ich weiß nicht, was ich da noch zu Ich glaube, da muss ich erstmal Beruhigungstabletten nehmen. Schlaftabletten. Ja, Schlaftabletten, genau. Oh mein Gott, ich glaube, mein Puls ist auf 2 Millionen. Ich glaube, mein Puls ist gleich auf Null. Uh, oh Versteht? no, was machst du hier? Ja, du bist auch oben. Ich weiß nicht, was du... Nein, nein! <lacht> Hä? Wie hast du das überlebt? Ey, es ist so, so du schlimm. Hast nicht mal gehittet. Aber klar. Ist klar, ich hab's in der Aufnahme drin. Okay. Hacks <lacht> Easter. Hackt er wohl? Hackt er Hackt oder er, nicht? er wohl oder nicht? <Nee, ja. lacht> <lacht> Ey, Emi, geh weg. Meins war so dumm. Ja, ja, oh, ja, aber. Scheiße. Boah. Ey, ich bin so aufgeregt, ne? Ich bin noch mehr aufgeregt, Alter. Oh mein Gott. Als würde ich gerade gegen, äh, was ist ich, sag mal einen berühmten YouTuber. Keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen... Crazy. Nee, yeah, warte. Also schon, aber... So... Boah. Als würde ich so gegen... PewDiePie, ne? Mit 50 PewDiePie Millionen. Millionen. <lacht> <lacht> PewDiePie! PewDiePie, Minecraft-Spiel. Spielt ihr nicht Minecraft, oder bin ich jetzt... Der spielt was anderes, Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Das ist aber glaube ich der mit den meisten Abonnenten auf der Welt. Boah. Was machst du? Keine Ahnung, ich zauber. Ich baue mich irgendwie weg vor Panik. Ja, Mann. Ja. Ich muss ein Bett einbauen. NEIN! <lacht> ich wollte so ein M.A.G. machen. Amy, lass mich gewinnen. Wie viel Geld willst du dafür? Dass du so tust, als ob du... Ach Mist, ich bin runtergefallen. Ich nee. will auf... <lacht> ich will auf <lacht> Rang. Okay, welchen muss ich dir geben dafür, dass du mich gewinnen willst? Nee, warte. Entweder musst du mir Immortal Rang holen, oder äh, Mystic und ein g -Cut. Okay, ja. Ich bin bei dein Bett! Nein, bist du nicht. Ich bin gleich da. Hä? Willst du mich hey. verarschen? Jetzt nicht. Hä? Warst du gerade da oder wie? Ja, ich bin gleich da. Dein Ernst? Luisa, erinnert dich doch. Ich hab einen Block gehört. Kimi, äh, Emi, ich hab's gehört, dass du hier bist. Ja, da bist du. <lacht> ich war fast bei dem Bett, aber bin runtergefallen. Hä, wie bist du an mir vorbeigegangen? Bist du durch die Mitte? Nein. Emir hast du ein Schwert? Vielleicht. Oh mein Gott! Verpiss dich ja! Nein, ich will hier bleiben! Ey, kann ich hier nicht einziehen? Nein, da musst du Miete bezahlen. Wie viel? Ähm... 500 Euro pro Monat. Boah, das ist viel. Aber das nächste geht ja, eigentlich. Das also... Da, dafür, dafür, dass es so eine viel. kleine Insel ist? Dass so du eine, eine kleine Insel. Spielst, dann darfst du ja mit mir spielen. So. Ja, okay, stimmt schon. Mann. Was sollst du? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein! Nein! Nein! Ja. Ey, unnormal. Ich weiß nicht, um was. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht so um was richtig wertvolles hier. Irgendwie. Mein Leben. <lacht> Arsch mich nicht! Wie bist du da hingekommen? Hi! Nein! Und schau! Nein! Halt deinen Maul! Ja! <lacht> Nein, eben nicht! Doch, eben schon! Nicht ein? Doch, sehe ich schon ein. Wie dass du eins siehst. Ich sehe das schon ein. Du bist tot, Alter. Nein, das Decken gibt es hier nicht. Lukas kann ich auch. Nein, Emmy! <lacht> Was? Wie? Wie bist du denn da oben lang geläutscht? Mit einem Stick und mit einer Maus und mit einem Laptop und mit einem Gehirn. Emmy ist der beste Mann. Er holt immer die härtesten Sachen los. Komm ja nicht näher. Das stört sich so von hier. Als ob du es schon geschafft hast, wieder da zu landen. Ey, Emmy! Das wird ein Sieg. Ey, verzieh dich bloß. Oh mann, Emmy, geh weg. Der Sieg, der Sieg. Nein, nein. Na ja. ja. Junge, was ist das für ein Kampf der Titanen? Ey, ich weiß nicht. Der Kampf der Giganten. Ja, ich habe ich auch das Gefühl. Es ist der spannendste Kampf, den ich jemals hatte, ne? Es ist ja normal. Es ist zu krank. Ich glaube, wenn ich gegen keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, abgekriegt, der hat doch auch viele Abonnenten. Gegen ihn spielen würde, wäre es nicht mehr so spannend oder sowas oder so. Tschüss, Emmy Oh mein Gott, als ob du das überlebst. Warum tschüss? ich dachte, Warum wie da? gehst du drauf? Ich nachts seine Haare abschneiden. <lacht> <lacht> Junge. Ich muss mich in Angst einjagen. Lass mich gewinnen, oder deine Haare sind ab. Oh mein Gott, oh <lacht> Ich bin gerade runtergenommen! Emmy, man. <lacht> Tschüss. <lacht> oh, wird dein Mann! Tschüss! mit Mann! Ich hab keine Chance sonst, Emmy! Was hab ich dann, wenn ich... Ja, du bist eine Legende, ich nicht! Du so kannst kann ich schon lange. Copwebs? Nein. Wie kommst du darauf? Äh. Kannst du das nur reduzieren? Du? Uh. Ja. Boah, tschüss. Nee. Boah. Nein, ich stecke im Block. Nein. Nein. Emmy, verzieh dich. Mach ich. Bist du hin? Da hinten bist du. Nee, nee, als ob du ein Schwert hast. Hab ich nicht? Nee, nee. Was machst du? Was <lacht> ist deine Mission? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. <lacht> Was? Ja, nein! Nein! Lacht? Nein! Nein! <lacht> nein! Einfach kammer. Guck, ich raste <lacht> aus, dann machst du mich aus und dann nach ich schaffe und dann bist <lacht> du mit aus. Ja. Aber kannst du mich nicht einfach gewinnen lassen, Emi? Was meinst du? Verschonen mich doch. Na, Emmy? Nein. Nein. Nein. Nein! Es ist so lächerlich! Ich raste aus! Dann geh auf durchrasten durchrasten.net! Oder was? So. Sind da auch Leute, die ausrasten? Ja. Emi, geh weg. Oh yeah! Nein, Emi. Nein, Emi. Das ist ja die... Nein. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ey, Mann, Emi! Uh -huh. Oh yeah. Alter, meine Base ist ja voll mit Waffen. Nee, Emi. Doch. Doch. Und nochmal da oh. jetzt von oben zu deinem Bett, weil ich ja ganz gediegen Zeit habe. Halt's mal hoch. Ja. Na, meine Maus backt. Denkst du echt, ich, äh, ich gönne dir diesen Sieg, Emmy? Nee, <lacht> aber ich gönne ihn mir selbst halt. Nee. Doch. Oha! <lacht> <lacht> Nein! Alter, ich hab verloren! Ja, Emi. Dreibnet. Ist es dein Ernst? Ja, eigentlich schon. Nein. Le. Nein. Doch. Nein, Emmy? Verpiss dich. Verpiss dich mal! Emmy! Doch! Nein! Nein! Verpiss dich! Emmy! Nein! Doch! Nein! Oh. oh! Ich hab grad fast ein Kind bekommen, ich hab mal bisher. Tust du mir an? Du konntest mein Bett gerade so easy abbauen ich war da gefangen und musste einen ganzen Block abbauen. Ja, wo warst du gefangen? Ja, ich musste den Block mit der Hand abbauen und du, du konntest mein Bett abbauen eigentlich. Willst du mich jetzt noch mehr demütigen, Emmy? Ja, damit du gar keine Chance hast. Wie willst du bitte das doch schaffen? Ich hab keine Ahnung, Emmy. keine Idee. Nee, nee, so nicht. Ich war in der Schule. Nein! Uh -huh. ah! Das war der spannendste Kill in mein... Äh, mein, der spannendste oh, Kill. Das war der spannendste ich Kampf hab, meines Lebens. Tag, ich, ich, ich, komm, komm, ich komm den ganzen Tag nicht mehr runter. Junge, ich komme auch nicht mehr klar. Das war ein geiler Kampf mit Auf jeden Fall GG. Alter. <lacht> das war so scheiße spannend. Aber ah, das hat mega Spaß gemacht, ja. Alter. Okay, okay, geh, okay, Emmy. Dann würde ich sagen, hast du mich endgültig zerstört, aber ich hoffe das. Also, das zweite Mal war eindeutig nicht zu leicht, ne? Oder? Ja. Das war ein bisschen spannend, oder? Ich okay, dann warst du das jetzt. Noch MLG -Rush das Können wir machen, ja, aber dann sag jetzt mal. Haut oh, da rein. Ciao.